schon Skifahren und jetzt geht es noch ab aufs Bike. Und warum? Weil das Wetter hat heute irgendwie verrückt gespielt. Beim Skifahren schlecht und jetzt voll blauer Himmel. So ist es. Zwischendrin waren sogar die Lifte dicht wegen Sturm. Und ja, dadurch kommen wir zu Bike und Ski und das ist ja auch mega. Mastig <lacht> ist es, aber mega klar. Oh ja, dicke Handschuhe, weil kalt. Viel Schnee liegt aber nicht. Genauso, dass es eigentlich cool aussieht, aber wahrscheinlich richtig gut zum Balken geht. Schaut mal, wir haben sogar die ersten Spuren. Da beim Radfahren nicht ganz so wichtig, aber trotzdem schön. Läuft hoffentlich, hoffe es auch zum Sonnenuntergang. Ja, was wir dran halten. Die Äste und Zweige sind auch wieder komplett verschneit, eingefroren. Schon eine geile Optik. Hier ist der Blick dann frei himmel geil. mega gut der hier ist einfach saustein und ja wir sind zwar mit den e-bikes aber halt auch ganz schön rutschig im winter von dem her eine echte oh. schlüsselstelle aber geschafft War geil, oder? voll super ja schaut mal ein paar flieger und wenn man ganz genau schaut sieht man auch schon den mond was für eine grandiose Stimmung. Ich habe gerade einen Schockmoment, mein Handy ist nämlich irgendwie nicht da. Ich kann mal die Daumen das zu Hause liegen haben lassen. Sonst gehen wir vielleicht nochmal Radfahren. Gehst du nochmal Radfahren? Wir. Und natürlich hatte ich das Handy tatsächlich verloren und wir mussten auf die Suche gehen. Da Nette sein, Wanderer so haben es allerdings nicht, ja, recht schnell so gefunden so und dann ja, konnten wir den Trail fortsetzen. Der Hund, der Husky hat es gefunden. So schaut's aus, so ein uh, Hundding aber uh, uh. auch. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen weiter hochfahren, weil ich glaube, wenn, dann liegt's da oben. Weil es kann ja nicht weit weg sein. Ja, ja da, dann sind die da. Dank der Suchfunktion am Handy konnten die mich eben anrufen, oder Nico dann besser gesagt, und wir konnten hochfahren und es wieder entgegennehmen. Hallo, vielen, vielen Dank. So, Ausblick in die Zukunft wieder beendet und weiter geht's mit der Tour. Ja, mega schön, jetzt einfach auch wie das Licht reinfällt. Sieht nochmal so richtig, ja. uh, uh, uh. Uh. Ah. Sieht richtig nach Winter Wonderland aus, weil ich sein. Ah, jetzt ist das geblieben. Keine Frage, ich komme wieder. Die, die, die. <lacht> Abendstimmung. Und damit ging es für uns dann auch ab in den Trail. Und währenddessen es oben ja noch relativ hell ist, merkt man gleich, wenn man in den Wald kommt, dass es deutlich dunkler ausschaut. Und ja, da waren wir mal wieder dankbar für unsere Lampen. So, das war es dann auch schon wieder. Hier seht ihr noch die letzten Meter im Trail und dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht es gut.